Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi, heute mit Peloton Interactive in der Analyse. Zu Beginn der Corona-Pandemie war Peloton einer der großen Pandemiegewinner und erreichte vor rund einem Jahr Spitzenkurse von ca. 160 Euro. Derzeit steht Peloton bei einem Aktienkurs von ca. 26 Euro. Die Aktie ist also im Vergleich zum Allzeithoch über 80% im Wert gesunken. Woran das liegt und ob sich dadurch jetzt eine Kaufgelegenheit ergibt, das und weiteres werde ich in diesem Video erläutern. Kommen wir nun zunächst dazu, warum Pelletten infolge der Corona-Krise überhaupt erst einmal so stark im Kurs zugelegt hatte. Grund dafür waren in erster Linie die zahlreichen Einschränkungen infolge der Corona-Maßnahmen wie Freizeiteinschränkungen und Schließungen von Fitnessstudios, welche Pelletten's Geschäftsmodell deutlich attraktiver für Kunden gemacht hatten. Und schauen wir jetzt einmal darauf, Womit Peloton genau sein Geld verdient? Das Geschäftsmodell von Peloton besteht grundlegend in dem Vertrieb von Trainingsgeräten und Fitnesszubehör, unter anderem von einem Fahrradergometer in zwei Ausführungen und einem Laufband. Und in allen Trainingsgeräten sind Tablets integriert, über welche den Nutzer Zugang zu Online-Trainingskursen haben. Und diese Trainingskurse zeichnen sich dadurch aus, dass es zahlreiche Livestreams bzw. Online-Live-Kurse gibt bei dem man sich als Besitzer eines Trainingsgerätes zuschalten kann. Die Teilnahme an solchen Livestreams bedingt allerdings eine Mitgliedschaft bei Pelleton, welche monatlich 39 Euro kostet. Der Abschluss einer solchen Mitgliedschaft ist bei Kauf eines Bikes Pflicht und beim Kauf des Laufbands optional. Betrachtet man die Preise der Geräte, so muss man sagen, dass diese durchaus einen Haufen Geld kosten, mit deutlich über 2000 Euro beim Bike Plus. Und hier lässt sich... Allerdings positiv hervorheben, dass Paletten den Kunden attraktive Zahlungsmöglichkeiten ja, zugesteht, mit einer Stückelung in zum Beispiel 43 Monatsraten zu je 59 Euro. Und neben den Bikes und dem Laufband bietet Paletten ihren Kunden ebenfalls Fitnesszubehör für die verschiedenen Online-Trainingskurse und Trainings-Livestreams an, unter anderem Widerstandsbänder und Hanteln. Darüber hinaus hat Peloton auch eigene Sportbekleidung im Angebot. Und für diejenigen, die kein eigenes Trainingsgerät von Peloton besitzen und auch keine Mitgliedschaft insofern äh, haben, die können trotzdem die App von Peloton nutzen, um sich zu den verschiedenen Livestreams dazu zu schalten und ja, dann auch mit den anderen Kurszuschauern oder ja, Teilnehmern miteinander zu kommunizieren, zu motivieren ähm, und halt diese Tausenden von ja, aufgezeichneten Kursen abrufen zu können. Da ist ja für jedermanns Geschmack mehr oder weniger was dabei. Ähm, aber alle beschränken sich natürlich auf ja die Möglichkeiten, die man zu Hause mit Widerstandsbändern handeln und einer Matte und eventuell einem Trainingsgerät von Peloton hat. Und für Nichtmitglieder bei Peloton kostet das Ganze knappe 13 Euro im Monat. So eine so ein Abonnement. Bevor ich näher auf die Fundamentaldaten des Unternehmens eingehen werde, möchte ich jetzt zunächst einmal auf die zentralen Gründe für den starken Kursrückgang der vergangenen Monate, insbesondere der letzten Wochen und Tage, eingehen. Der langfristige Kursrückgang ist vor allen Dingen damit zu erklären, dass die zunehmende Entspannung der pandemischen Lage das Geschäftsmodell wieder unattraktiver gemacht hat. Warum sollte man sich ein ja, Fahrrad-Ergometer oder Laufbahn für über 2000 Euro kaufen und eine monatliche Mitgliedschaftsgebühr von 39 Euro zahlen, wenn man als Geimpfte, Geimpfter oder Geboosteter wieder uneingeschränkt ins Studio gehen kann und die generellen Freizeiteinschränkungen ja nicht mehr so hoch sind. Es gibt keine globalen Lockdowns mehr, also es gab ja eine Zeit lang, wo in vielen Ländern Lockdowns durchgeführt waren, sind man schon mehr oder weniger auf illegalem Gebiet war, wenn man Joggen gegangen ist. All das haben wir jetzt nicht mehr und wir sehen ja schon eine Aufhebung von teilweise der Maskenpflicht in England. Aktuell befindet sich zudem der gesamte Markt in einer Abwärtsphase. Allerdings muss man sagen, dass Paletten hier überproportional betroffen ist vom Kursrückgang. Dies hat auch einen speziellen Grund. Gemäß CNBC soll die Produktion der Trainingsgeräte ab Februar für zwei Monate unterbrochen werden. Die Produktion des Bikes Plus ruhe aufgrund schwacher Nachfrage bereits seit Dezember, wie laut CNBC aus internen Dokumenten hervorgehe. Und der CEO John Foley hat sich derweil nach dem starken Kurseinbruch zu diesem Sachverhalt bereits geäußert und lässt sich mit den Worten zitieren: Wie wir im letzten Quartal besprochen haben, ergreifen wir erhebliche Korrekturmaßnahmen, um unsere Rentabilitätsaussichten zu verbessern und unsere Kosten im gesamten Unternehmen zu optimieren. Den CNBC-Bericht, welcher sich auf eine interne Mail an die Belegschaft beruft, erklärt er als unvollständig und aus dem Zusammenhang gerissen. Lässt man sich die eben zitierte Äußerung aus dem Pressestatement allerdings mal auf der Zunge zergehen, so kann man aus meiner Sicht nur schwer abstreiten, dass die Nachfragesituation derzeit nicht so gut aussieht und dass eine starke Drosselung der Produktion äh, durchgeführt werde. Um die Aktionäre zu beruhigen, hat Paladin am 20. Januar bereits vorläufige Zahlen für das zweite fiskalische Quartal 2022, welches am 31. Dezember 2021 geendet ist, veröffentlicht und die dort vorgelegten Zahlen sorgten für einen kurzen Aufschwung des Aktienkurses, allerdings fiel die Aktie auch schnell wieder auf einen Wert von ca. 26 Euro. Die Zahlen selbst waren möglicherweise weniger schlimm als von vielen erwartet blieben aber dennoch hinter den eigenen Erwartungen zurück bzw. waren jeweils am unteren Ende der eigenen Zielkorridore oder Erwartungen angesiedelt. Bei den Umsatzerlösen kam man auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Erwartet der Paletten Umsatzerlöse zwischen 1,1 und 1,2 Milliarden US-Dollar. Bei der Anzahl der Abonnenten erreichte man 2,77 Millionen Menschen. Er oft hatte man einen Wert zwischen 2,8 und 2,85. Die durchschnittliche monatliche Kundenverlustrate betrug 0,79%. Also es bedeutet, dass jeden Monat im Schnitt 0,79% der Abonnenten die Abo bzw. ihre Mitgliedschaft kündigten. Die Gewinne vor Zinskosten, Abschreibungen und Steuern schätzt das Unternehmen auf einen Wert zwischen 260 und 270 Millionen US-Dollar, wobei man von einem Wert zwischen 325 und 350 Millionen US-Dollar ausgegangen war. Hier hat man die eigenen Ziele also deutlich verfehlt. Schauen wir jetzt noch auf die weiteren relevanten Fundamentaldaten und um beginnen mit der Aktionärstruktur. Hier lässt sich festhalten, dass der Großteil der Aktien sich im Besitz institutioneller Anleger befindet und sich nur 17% der Aktien im Streubesitz befinden. Schaut man auf die Insider-Trades, so muss man positiv erwähnen, dass es hier in den letzten drei Monaten einige Käufe gab, welche von der Firma TCMI Incorporation ausgeführt worden sind und insgesamt kaufte dieses Unternehmen 1,5 Millionen Aktien auf. Betrachtet man den allgemeinen Trend beim Umsatzgewinn und Free Cashflow, so muss man ehrlicherweise konstatieren, dass das Unternehmen zwar stetig ihren Umsatz steigern konnte, beim Gewinn und Free Cashflow allerdings nur für wenige Quartale positive Ergebnisse verzeichnen konnte und zwar genau in den Monaten, in denen sie infolge der Corona-Maßnahmen enorm vom Kundenzuwachs profitieren konnten. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die positiven Ergebnisse, die bisher eingefahren werden konnten, einerseits sehr gering waren und andererseits vor allen Dingen durch Corona Sondereffekte veranlasst waren, welche man in der Zukunft so nicht erwarten kann. Ähnlich sehen es auch eine Handvoll Analysten, welche für das Jahresergebnis Mitte 2024 zwar von einer Umsatzsteigerung auf über 5 Milliarden US-Dollar ausgehen, aber dennoch ein negatives Nettoergebnis prognostizieren. Wie man in dieser Grafik mit verschiedenen Prognosen zur Gewinnentwicklung pro Aktie sehen kann, gibt es allerdings auch vereinzelt Analystenschätzungen, welche von einem positiven Ergebnis pro Aktie in Höhe von einem US-Dollar im Jahr 2023 ausgehen. Betrachten wir nun noch die Bilanz von Paletten. Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 2,56 Milliarden US-Dollar sind circa doppelt so hoch wie die kurzfristigen Vermögenswerte. Dennoch decken die kurzfristigen Vermögenswerte die Summe aus kurzfristigen und langfristigen Schulden nicht mit einer Debt-to-Equity-Ratio in Höhe von 55,6% ist Paletten nicht unwesentlich verschuldet, insbesondere wenn man bedenkt, dass die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und Accounts Payable in Höhe von 970 Millionen US-Dollar hier noch nicht einmal mit einbezogen sind. Gemäß Discounted Cashflow-Analyse liegt Paletinsphäre-Wert bei 40 US-Dollar bzw. 36 Euro. Somit ist Palettin derzeit unterbewertet. Allerdings muss man hier beachten, dass es sich um ein Diskontierungsmodell auf Basis von Analystenprognosen der zukünftigen Cashflows handelt und somit lediglich ein Szenario darstellt, was nicht ausschließlich zur Beurteilung mit einbezogen werden darf. Und wenn man mal auf das Kurs-Buchwertverhältnis von 5,6 schauen, ist Paletten derzeit nämlich immer noch relativ teuer, KGV und Return on Equity sind jeweils negativ. Was lässt sich äh, als Fazit formulieren, wenn man davon überzeugt ist, dass Paladins Geschäftsmodell in Zukunft bzw. auch nach Corona noch von Erfolg geprägt sein wird, dann ist jetzt möglicherweise kein schlechter Zeitpunkt zum Einstieg. Allerdings könnte es bei einer Weiterführung der derzeitigen Risk-Off-Phase auch noch einen ja, günstigeren Einstiegszeitpunkt geben oder günstigere Einstiegskurse kommen. Darüber hinaus ist meine persönliche Meinung, dass Paladins Geschäftsmodell langfristig nicht sehr erfolgsversprechend ist. Meiner Meinung nach werden die Menschen in Zukunft lieber wieder gemeinsam in der Realität zusammen Sport machen. Das heißt ins Fitnessstudios, zusammen trainieren gehen oder zusammen in Sportvereinen, Mannschaftssport betreiben oder wie gesagt halt Kurse beanspruchen in Fitnessstudios und weniger zu Hause vor dem Bildschirm an Online-Fitnesskursen ja, teilnehmen. Paladin hat es geschafft, eine hohe Kundenbasis aufzubauen, das ist keine Frage und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diejenigen, die sich ein Bike oder Laufband geholt haben, ihre Mitgliedschaft behalten werden und das vermutlich auch ein großer Teil derjenigen, welche keine Mitglieder sind, sondern nur die App abonniert haben, auch in Zukunft Kunden bleiben und einen stetigen Cashflow für das Unternehmen generieren werden. Allerdings glaube ich, dass das Wachstum sich deutlich abschwächen wird. Des Weiteren darf man auch nicht vergessen, dass es im Online-Bereich viele kostenlose Alternativen gibt, welche Übungen und Workouts zeigen und teilweise auch Livestreams kostenlos anbieten. Hier gibt es ja zum Beispiel Angebote von Pamela Reif, der mit über 4 Millionen Followern auf YouTube zu einem der populärsten Fitness-YouTubern gehört, aber da gibt es auch noch eine Reihe anderer Fitness-Youtuber und äh, auch alternative Plattformen und Angebote sind vorhanden. Also konkurrenzlos ist Paletten auch hier nicht. Und ich persönlich würde nach wie vor auch derzeit nicht bei der Aktie einsteigen. Das ist allerdings nur meine Meinung und durchaus könnte sich ein Einstieg in den nächsten Monaten im Kontext einer Risk-On-Phase bzw. allgemein steigender Märkte auch auszahlen. Das Chancen-Risiko-Verhältnis sich aber für ein langfristiges Investment eher unvorteilhaft in dem Sinne, macht's gut, lasst gern ein Abo da, würde mich freuen, bleibt gesund und ciao.